Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Siehe links unten. Also zumindest diese Kenntnisse. Und wir sind jetzt bei Umformen. Wir haben schon äh, gesehen, wie man die Gegenrechnungen benutzt, benutzt. Und jetzt, wenn man mehrere Summanden, also Teile einer Addition von Plus und Rechenarten... Und eine unbekannte Variable hat. Dann soll man alle Teilterme, bei einer Gleichung jetzt, ja wie hier. Ja, dann sollte man alle Teilterme, alle Summanden mit der Variable auf eine Seite bringen. Und die restlichen auf die andere Seite. Im Folgenden werden wir alle Teilterme mit der Variable nach links bringen. Also das bedeutet jetzt, diese hier ist eine Summe, eine positive und eine negative. Eines negativen Terms. 5x ja? und Minus. Dieser Term hat x drinnen. Also, und wir wollen, dass die Terme mit x auf der linken Seite von x gleich bleiben. Ja? Und das bedeutet, dieser Term bleibt da. Auf der anderen Seite und auch dieser Term jetzt hat kein x, wir wollen auf der linken Seite nur Terme mit x haben, also das muss weg. Jetzt hier auf der anderen Seite der Gleichung, da wollen wir Terme ohne x, also dieser Term muss weg und auf die andere Seite gebracht werden und dieser Term hat kein x, also er darf ruhig da bleiben. Lesen wir jetzt hier weiter. Wir wählen die linke Seite als die Seite, in der die Teilterme, die Summanden mit der Variable, hier x, mit der gesuchten Variable, sein werden. Also links werden alle Terme mit x sein. Die restliche auf die andere Seite. Wir haben zwei solche Teilterme. Hier 5x und 3x. 5x ist schon auf der linken Seite. Wie schon gesagt, wir müssen auch noch 3x auf die andere Seite bringen. Also das auf die andere Seite vor 3x jetzt, steht das Symbol ist gleich. Ist jetzt 3x positiv oder negativ? Ist die Frage. Und die Antwort fängt, man, fängt so an, wenn man b ist gleich 4 schreibt, wenn man das schreibt, ist plus 4 oder minus 4 gemeint? Ja, ist eh klar, dass es plus 4 gemeint, eine positive Zahl, mehr als 0. Ja? Daher auch hier, wenn dem Symbol ist gleich, kein Plus oder Minus steht hier, ja, dann ist hier ein Plus gemeint. Wenn man 5x-7 ist 3x plus 11 schreibt, ist es das gleiche wie plus 5x-7 ist gleich plus 3x plus 11. Ja? Wenn man jetzt hier 3x Teil dieser Summe auf der anderen Seite bringen will, will das Plus zu Gegenrechnen, also zu Minus. Und da haben wir es. Wir haben es 3x auf die andere Seite gebracht. 7 hat kein x neben sich, also das darf hier nicht bleiben, hier bleiben nur Terme mit x und das muss man auf die andere Seite bringen, das hat ein Minus auf, äh, davor, also immer links von dem Term schauen, also links von 7, das ist Minus, also ist Minus 7 gemeint, das wird auf die andere Seite gebracht, das wird zum Plus. Das Ganze kann man auch in einem Schritt machen, da sieht man es hier, beide Schritte auf einmal gemacht, 3x links gebracht und 7 rechts gebracht. 7 rechts, 3x links. Und dann macht, einfach, macht man einfach die Rechnungen, haben wir schon gelernt, wie man so Terme subtrahiert oder addiert und so weiter und multipliziert. Das haben wir auch bei den Potenzen und bei der Arbeiten mit Termen gelernt. 5x minus 3x, also das sind 2x, 11 plus 7 das ist 18. Und also das kann man jetzt subtrahieren, weil x die gleiche Hochzahl hat. Welche ist diese? Ah, wenn Sie das nicht wissen, sollten Sie vielleicht doch die vorherigen Videos zeigen, schauen. Also das ist x hoch 1. Ja? Und das bedeutet, wenn nichts da steht, ist 1 gemeint. Das bedeutet, wir können diese Teilterme äh, Teil zusammenrechnen. Also jetzt, es bleibt noch 2 auf die andere Seite zu bringen, diese 2 hier. Ja? Die wollen wir auf die andere Seite bringen. Zwischen 2 und x steht nichts, also das ist ein Mal gemeint, Multiplikation. Ja? Wir haben schon irgendwo gelernt, dass wenn nichts dazwischen steht, ein Mal gemeint ist. Die Gegenregung von Mal haben wir schon gelernt, das ist durch eine Division. Also wir bringen 2 auf die andere Seite als Nenner. x ist 18, 18 zweitel halbe <lacht> und daher haben wir x ist gleich 0. Man kann das Ganze auch so erklären. 5x minus 7 ist 3x plus 11. Man will, dass auf der rechten Seite hier 3x verschwinden. Das kann passieren, wenn man 3x subtrahiert. Ja? Eine Gleichung aber ist wie eine Waage. Wenn wir auf diese Seite der Gleichung minus 3x schreiben, müssen wir das auch auf der anderen Seite machen. Okay? Die, das Gleichungssymbol, das ist gleich, ist wie die Waage gleich die äh, die Gleichung auf zwei Teile. Und die müssen immer, man muss immer auf beide Seiten das gleiche machen. Also, wenn wir jetzt hier am Rand minus 3x schreiben, kann man auch so denken, es ist gemeint, auf das links und rechts minus 3x gemacht wird. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Also, das bedeutet, wie bei einem Waage, wir haben das Gleiche auf beiden Seiten gemacht. Und das bedeutet jetzt hier, haben beide Seiten minus 3x gemacht. Und wenn man hier die 3x minus 3x macht, dann bleibt nur die 11. Und 5x minus 3x, das sind 2x. Okay? Man will aber auf der linken Seite nur Summanden mit x. Also minus 7 muss auf die andere Seite. Damit minus 7 hier verschwindet, muss man auch auf dieser Seite plus 7 machen. Damit das hier verschwindet. Aber wenn man das auf diese Seite macht... Muss man auch das auf der anderen Seite machen. Also auf beide Seiten plus 7 schreiben. Und wenn man das hier macht, dann verschwindet hier die 7, dann bleibt nur 2x und hier ist 11 plus 7 gleich 18. Jetzt bleibt nur die Division. 2x ist gleich 18, also wir müssen die 2 auf der anderen Seite bringen. Und das haben wir schon erklärt. Also das ist die Gegenrechnung von mal, weil wenn nichts dazwischen steht, ist ein mal gemeint. Also 18 durch 2. Oder man kann auch 18 halbe schreiben, also 9. Sofern also so lang mehrere Teillerungen oder Zwischenschritte in Kopf durchgeführt werden, wird zusammengefasst und kürzer notiert. Also man kann anstatt die ganze Sache zu schreiben, man kann auch nur diese Schritte schreiben. Dadurch hat man schon gezeigt, dass man weiß, was zu tun ist und man schreibt viel weniger. Und das ist besonders bei, besonders bei Prüfungen sehr wichtig, weil dann braucht man weniger Zeit. Also jetzt, wenn die Variable innerhalb einer Klammer steht, ist der erste Schritt, die Klammer aufzulösen. Sonst geht man wie vorher vor. Also 4y plus 3 Klammer auf 7 minus 5x Klammer zu ist 11 minus 6y. Man muss erst die Klammer auflösen, also 3 mal 7 und 3 mal 5x. Und da ist das Ergebnis. Und dann lässt man hier nur die Terme mit x. 4y minus 5x ist da und bringt man auch minus 6y auf die andere Seite. Also es wird dann zu plus y 6y. Und hier 21 muss verschwinden, also es muss auf die andere Seite mit minus 21. Und wenn man die Rechnungen machen, ist hier minus 5x ist gleich minus 10 und das ist hier einmal gemeint, also durch minus 5, minus durch minus wird Plus sein, 10 durch 5 ist 2. Schauen wir mal, ich wollte jetzt noch was erklären. Schauen wir mal, dass es vorkommt. Ja, tatsächlich, wenn man y durch 2 in der Anfangsgleichung, also das war die Gleichung am Anfang, da das sehen wir sie, 4y plus 3 und so weiter und so fort, wenn man jetzt hier y durch dieses Ergebnis ersetzt, 2, ja, stellt man fest, dass die Gleichung tatsächlich stimmt. Machen wir es. Da ist die Gleichung und wir haben überall y durch 2 ersetzt. Selbstverständlich haben wir jetzt mal geschrieben, damit es klar ist, was es hier gemeint ist. Das war hier angedeutet. Hier muss man das klar schreiben, sonst sind wir nur auf 42. Das stimmt dann nicht. Ja? Also 5 mal 2 hier, 6 mal 2 hier. Wir haben überall y durch 2 ersetzt. Ja? Und wenn man jetzt die Rechnung macht, 7 minus 5 mal 2, also minus 10, das ist minus 3. Und 6 mal 2 ist 12. Und 3 mal minus 3 ist minus 9. 8 minus 9 ist gleich 11 minus 12, Das ist tatsächlich minus 1. Ja? In der Tat ist 2 der einzige Wert von y, für die für die, die Gleichung wirklich stimmt. Die Leserinnen können andere Werte ausprobieren und feststellen, dass die Gleichung dann nicht mehr stimmt. Also wenn ich hier für y1 einsetze, 4 mal 1 ist 4, 7 minus 5 ist 2, 2 mal 3 ist 6, 4 plus 6 ist 10 auf dieser Seite, 11 minus 6 ist 6 mal 1, also minus 6, 11 minus 6 ist 5, also 10 ist nicht gleich 5, das stimmt nicht mehr. Der einzige Wert, für den die Gleichung stimmt, ist, was wir hier gefunden haben, und das ist eigentlich die Aufgabe, herauszufinden, für welcher Wert von y, also für der von der unbekannten Variable, von der gesuchten Variable, für welchen Wert von dieser Variable diese Gleichung tatsächlich stimmt. Und das haben wir jetzt hier tatsächlich richtig geschafft. Danke sehr.